Unsere Erde flach und rund, kritisch denken ist gesund. Ein Gedicht für den Frieden zwischen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Denkwerkzeuge kannst du selber wählen. Lass dir nichts Gegenteiliges erzählen. Deine Vorstellung ist frei. Wahrheit ist nicht einerlei. Und aus diesem Grund ist meine Erde flach und rund. Derzeit ist das meine Sicht. Du siehst es vielleicht anders. Wieso nicht? Vielfalt wohnt der Menschheit inne. Ich wünsche dir in diesem Sinne Wertschätzung für deine Art, denn die ist des Menschenfriedens Start.